Herzlich Willkommen zu einem weiteren Lehrvideo zum Thema Prüfungswissen für das Fach Wirtschaft an Wirtschaftsgymnasien in Baden-Württemberg. Mein Name ist Martin Tratt. Heute stelle ich Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten der Tilgung langfristiger Kredite anhand von einfachen Beispielen vor. Langfristige Kredite können hinsichtlich der Art und Weise ihrer Tilgung in drei Grundformen unterteilt werden. Fälligkeits Beziehungsweise Festdarlehen, Raten bzw. Abzahlungsdarlehen sowie Annuitätsdarlehen. Bei Fälligkeits- bzw. Festdarlehen erfolgen während der Kreditlaufzeit keine Tilgungszahlungen. Die gesamte Schuld wird am Ende der Kreditlaufzeit in EINEM Betrag getilgt. Folgende Daten für ein Fälligkeits- bzw. Festdarlehen liegen vor. Es wird ein Kredit in Höhe von 100.000 Euro mit einer Auszahlungsquote von 100% und einer Laufzeit von 4 Jahren zu 5% Zinsen aufgenommen. Die Zinszahlung erfolgt jeweils jährlich nachschüssig. Wichtig: Die Tilgung der gesamten Schuld soll in einer Summe am Ende des letzten Jahres erfolgen. In der Abzahlungstabelle ergeben sich folgende Rechenschritte. Im Jahr 1 besteht eine Gesamtschuld in Höhe von 100.000 Euro. Diese wird mit 5%, also 5.000 Euro verzinst. Im ersten Jahr erfolgt keine Tilgung, weshalb die Summe aus Zins und Tilgung ebenfalls 5.000 Euro beträgt. Aufgrund der fehlenden Tilgung bleibt die Restschuld am Ende des ersten Jahres weiterhin bei 100.000 Euro. Dieser Betrag wird ebenfalls als Restschuld am Anfang des zweiten Jahres eingetragen. Aufgrund der fehlenden Tilgung verändert sich in den ersten drei Jahren weder die jährlichen Zinsen in Höhe von 5.000 Euro noch die jährliche Tilgung in Höhe von 0 Euro. Erst im vierten Jahr erfolgt in der Spalte Tilgung eine Einmaltilgung in Höhe des gesamten Kreditbetrags, also in Höhe von 100.000 Euro. Dies hat zur Konsequenz, dass die Annuität im vierten Jahr insgesamt 105.000 Euro beträgt. Die Restschuld am Ende des vierten Jahres beträgt 0 Euro, das heißt der gesamte Kreditbetrag wurde zurückgezahlt, getilgt. Über die Laufzeit betrachtet beträgt die gesamte Zinsbelastung beim Fälligkeits- bzw. Festdarlehen 20.000 Euro. Das Fälligkeits- bzw. Festdarlehen ist die teuerste der drei langfristigen Kreditarten, da sie die höchste Zinsbelastung aufweist. Den Verlauf der Zins- und Tilgungsbeträge der einzelnen Jahre sehen Sie im Diagramm rechts oben dargestellt. Als zweite Form der Rückzahlung langfristiger Kredite folgt nun das sogenannte Raten- bzw. Abzahlungsdarlehen. Auch hierfür liegen folgende Ausgangsdaten vor. Der Kreditbetrag, die Auszahlungsquote und die Laufzeit sind identisch zu dem ersten Beispiel.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 Die Tilgung in Höhe von 25.000 Euro entspricht einem Viertel des Kreditbetrags. Die Tilgung wird somit wie folgt berechnet: Kreditbetrag geteilt durch die Laufzeit des Kredits. Somit beträgt die Annuität für das erste Jahr 30.000 Euro. Getriebt Kreditbetrag minus Tilgung ergibt die Restschuld am Ende des ersten Jahres, also 100.000 minus 25 gleich 70.000 Euro. Dieser Betrag entspricht ebenfalls der Restschuld am Anfang des zweiten Jahres. Die Zinsen für das zweite Jahr werden nun von 75.000 Euro berechnet. Das heißt, 5% von 75.000 Euro ergibt 3.750 Euro. Die, die Höhe der Tilgung bleibt für alle vier Jahre gleich. Als Annuität für das zweite Jahr ergibt sich der Betrag 28.750 Euro. Die restlichen Rechenoperationen folgen dem Vorbild des zweiten Jahres. Als Zinsen wären stets 5% bezogen auf die Restschuld am Anfang des Jahres angesetzt. Aufgrund der konstanten Tilgung sinkt die Zinsbelastung von Jahr zu Jahr. Die Summe der Zinszahlung beläuft sich auf insgesamt 12.500 Euro, was eine deutlich geringere Zinsbelastung im Vergleich zum ersten Beispiel bedeutet. Sowohl die Höhe der Zinsen wie auch die der Annuität nehmen aufgrund der konstanten Tilgungszahlungen jährlich ab. Den Verlauf der Zins- und Tilgungszahlungen Beträge der einzelnen Jahre sehen Sie im Diagramm rechts oben dargestellt. Bei der dritten Form der Rückzahlung langfristiger Kredite handelt es sich um das sogenannte Annuitätendarlehen. Merke: Beim Fälligkeitsdarlehen sind die jährlichen Zinszahlungen gleich. Beim Ratendarlehen sind die jährlichen Tilgungsraten gleich. Beim Annuitätendarlehen ist jedoch die Summe aus jährlicher Zins- und Tilgungszahlung gleich hoch. Auch hierfür liegen wieder folgende Ausgangsdaten vor. Die Größen Kreditbetrag, Auszahlungsquote und Laufzeit sind identisch zu dem ersten und zweiten Beispiel. Einziger Unterschied ist, dass die Annuität mit dem Wert 28.201,20 Euro, per Annu angegeben wird. Diese jährliche Annuität kann jedoch auch durch die Multiplikation des Annuitä Annuitätenfaktors bei einem Zinssatz in Höhe von 5% und einer Laufzeit von 4 Jahren mit dem Kreditbetrag errechnet werden. In der Abzahlungstabelle ergeben sich folgende Rechenschritte. Im Jahr 1 besteht eine Gesamtschuld in Höhe von 100.000 Euro. Diese wird mit 5%, also 5.000 Euro, verzinst. Die jährliche Tilgung ergibt sich aus der Rechnung Annuität minus Zinsen, also 28.201,20 minus 5.000 ist gleich 23.201,20 Euro. Der Restbetrag am Ende des Jahres ergibt sich nun wieder durch folgende Rechnung. Restschuld am Anfang des Jahres – minus Tilgung Dieser Betrag entspricht der Restschuld am Anfang des zweiten Jahres – und so weiter, und so weiter, und so weiter. Die Summe der Zinszahlungen – hier 12.804,73 Euro – dieser Darlehensart ist zwar geringer als beim Fälligkeitsdarlehen, jedoch höher als beim Ratendarlehen. Den Verlauf der Zins- und Tilgungsbeträge der einzelnen Jahre sehen Sie im Diagramm rechts oben dargestellt. In diesem Lehrvideo wurden Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten der Tilgung langfristiger Kredite anhand von einfachen Beispielen vorgestellt. Im YouTube-Kanal der Firma lbv finden Sie noch weitere interessante Lehrvideos, zu diesem und zu anderen Themen.